Hi, willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu letzt bei beiden Z Kakarot. und ja wir sind hier vor Son haus wir machen ein bisschen mit der story weiter werden wir haben ja alle entschuldigung, alle Nebenquests abgeschlossen gucken noch mal zur sicherheit nach Na, ja für die zukunft und ja jetzt gehen wir mal zurück zu unserer zu unserer geliebten frau die sich wahrscheinlich vor die sorgen gemacht hat und sagen mal hallöchen Hey, Kleidung ist voll hip. Erzählt, alles, was geschehen war. 年後まあ、3年後に地球そのものが雑学になる und deswegen mag ich Shichi nicht, also, also, also dass dieselbe Frau, die gegen Son Goku gekämpft hat im Dragon Ball und mit so einem. Riesenrasiermesser scharfen Dingen die auf den Helm, auf Leute geschossen hat und ein Dinosaurier geköpft hat mal an einer Stelle. Also ich, ich kann, ich kann die echt nicht leiden. Also die, ich bin auch voll der Überzeugung, dass die irgendwie der Grund ist, was aus dem gohan bis zum Ende der Serie passiert ist. Und ja, ich kann die echt nicht leiden. Ne? ihr blöder Kartei. <lacht> ja, wie gesagt, ich kann sich leiden wegen in diesem blöden charakter gell? <lacht> mein controller spricht mit mir gott spricht durch einen controller über mich <lacht> Ja, der Sound kommt auch aus dem Fernseher, glaube ich. Also Macht es irgendwie keinen Sinn, wenn ich da dann am äh, Dings am Mikrofon dran halte, weil uns hört ja überall ein Echo? Also, ja. irgendwie kann man da abstellen mit dem Controller, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Na. stimmt die haben sich eigentlich noch nie getroffen bis zu den einen Zeitpunkt später nie aufgefallen. Was Sau, also, du bist jetzt stärker. So wie jetzt kommt schon wieder neue Mission. Okay, hm, Gottes Versteck. Ja, dieser ewige <lacht> mit Chichis rumnörgelnei. Songo muss ein gelehrter werden, er muss lernen. Ja, ich, ich, ich werde ja irgendwann mal umgebracht in der letzten Saga. Und da habe ich, habe ich mir auch gedacht, nur was zum Teufel macht die eigentlich die ist doch voll bescheuert ey. Ja, spoiler in der Majibu Saga wird sie von Majibu getötet, weil die dem eine klatscht und sich denkt, oh, da ist voll unnötig und so weißt du, nachdem der wortwörtlich jeden auf der Erde getötet hat. da kommt die und meint so, so du nimmst hier voll wie voll wie sau, ich klatsche jetzt eine. Der verwandelt die in Ei und bringt die oben. Um. Ja, das, was soll man dazu sagen? Die ist doch vollkommen bescheuert. Nicht Jetzt guckst du, jetzt guckst du mal einer die im Vergleich zu Bulma an, ne? Also jetzt nicht wegen weiblicher Charakter oder so, aber trotzdem, von von so einer Perspektive aus Charaktere, die nicht kämpfen, ne? in dieser Serie und und Bulma hat äh, schon und ja Bulma hat irgendwie auch dasselbe gemacht irgendwann ein Kampf der Götter mit Bilds also oder beerus oder wie auch immer und äh, die hat dann auch einige geklatscht und der hat die dann zurückgeklatscht geklatscht ne? aber jetzt mal ganz ehrlich äh, so viel Zeug was bulma schon erlebt hat ich glaube die hat mal verdient hier irgendwie mal ein bisschen Dampf abzulassen <lacht> die hat ein bisschen mehr irgendwie Dreck am Stecken so die alles in Dragon Ball und Dragon Ball und so erlebt hat. Also die ist auch mitten in der Action und also so was drin. Aber Shichi, ey, ich kann die echt nicht leiden. Ey. Ah. Ich bin alle gesammelt. Gott sagt Son Goku, dass die Dragon Balls nur noch ein paar Mal benutzt werden können. Ja, vatashino shih vatashino shih shih shih shih shih shih shih shih shih shih shih shih shih shih was war jetzt der Sinn von dieser Szene wirklich? Meinte mir jetzt zu sagen, ich darf jetzt nicht die Drangwalls weiter benutzen oder war ich jetzt einfach nur so Foreshadowing, für irgendwas, was mal kommt? Nicht das, was ist los, okay. habe schon Chocotua, die de Maluka, Saye, りは忙しいの。どう見ても Verschwende nicht mal Zeit, ich muss die Welt retten in drei Jahren. Ja, die Robe erklärt, dass man zum Anbau von Sensoren benötigt. Wasser der Weisen, göttlicher Dünger. <lacht> ganz du so locker selber und fauler sagt du. Warum sagst du nicht direkt, wo das andere Zeug ist? Muss gleich noch gleich mal nach oben und in Frage, oder jetzt kriegst du etwas, da kriegst du da? Warum hast du mir nicht gleich gesucht, du fette Stück, du fette Sau, fette Sau, fette Sau, fette Okay, okay, warum bin ich nicht direkt unter dem Turm? Wenn man direkt darunter halt geschmückt so. gefunden. Ja ja, die Robi war voll stark damals in Dragon Ball. Aber war sogar zu einem Punkt irgendwie stärker als Son Goku. wo ist ein das Zeug da? Der irgendwie diesen, er ist der Tamorin, locker fällig gemacht, so Son Goku hatte keine Chance gegen den bei der ersten Begegnung. Wir müssen noch Random Kampf hier einbauen. Da. hätten so ruhig auslassen können. gar nichts. Warum wir gar keinen Sinn, die... Story kämpfe sind viel einfacher als die äh, random kämpfe weil da immer irgendwie direkt fünf leute oder so sind ich habe 2000 erfahrungspunkte bekommen so das ist gar nichts göttlicher dünger also wo kriege ich jetzt da wasser ja, da kannst du mir nicht auch noch direkt sagen das ja, kann ich noch mal dahin ich sag mir, ah, du hast das jetzt. Hol mir das Wasser. Das findest du da. nur no, Dreck. Nee, denk mal. Hey, Karin-sama, ja, Seinzu de na. Warum? Ist er halt auch da? Ja, ich dachte, ah, ja. ich dachte, der hat mir nur gesagt, wo der Dünger ist. Ja, ist die Laa-Zeit hier nicht so, so lang. Na, ja, da. ja naja jetzt automatisch zurück wird habe ich schon gefragt, beim sensor boden ja mal endlich vorkommen ich kann ich die ja irgendwie die besten Heilgegenstände mehr oder weniger ne ich habe alles was du wolltest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 Dunna <lacht> das ist mal gesagt. es hat auch Gott. Meister Quitter? ja übrigens wir müssen noch das erledigen ganz jetzt von meister quitte halten den brauchen eine gewisse zeit zum wachsen kommst du bekommst in den du meister quitte meister quitte tun vor allem haben kannst du unbedingt ein paar boden besorgen keine angst wenn du mal vergessen hast die abzummer meister könnte hält bis zu neun stück für dich bereit ja ich wusste, sind schon gleich welche. So, ja, mal ja, cool. 100 Prozent TP. Was? Nur TP? Ach nee, TP ist halt ne, ja okay, okay, nee, das ist doch gut, okay. 100 Prozent der TP. Ich dachte jetzt, nee, Key, mein Gott. Ja. Ein bisschen verwirrt, weil ich spiele noch Tales of Asperia und da sind, ich sag mal, Punkte zum Zaubern für Fähigkeiten. Ja, ist ein ATP und in fast jeden anderen japanischen Rollenspiel auch. Also wir sollten sich mal universell bei jedem Rollenspiel irgendwie so oder auf einigen. Ja. Bei Pokémon also jetzt schon immer, glaube ich, KP. Ne? Einigen Spielen, aber dann haben sie irgendwie KP in Trefferpunkte übersetzt und ja, seit dann heißt es im meisten Spielen irgendwie TP. Also ja, also für points und ja oder HP. Final Fantasy, die haben andauernd, die haben, wo sind die? So vielen Spielen haben die irgendwie äh, angefangen das HP zu nennen. Dann haben sie halt irgendwann auf Deutsch übersetzt, weil HP steht ja für points dann haben sie halt Trefferpunkte genannt. mich immer so verwirrt damals. 二人。 Willst du in so einem an Jetzt ein Level höher. Wir wollen die großkaliber aus. Okay. Au, was los? Au mit kopf das gegeben. Ja, ich setze das zur Überzeugung ist Super super ein. Hallo. Nein, nicht der angst mir geht so auf wenn mich greift die an macht den gar nichts wir machen hat viel zu oft irgendwie habe ich so gefühl nein der geht mir gerade auf nerven nachher meine fresse warum möchten so wenig schaden Irgendwie hat gefühlt, die sind viel stärker als sie eigentlich sein sollten. Boah. Oh. Oh, reicht hier. Boah. Die dicken Dinger raus. Er hat den team angriff gemacht, sah so also aus. So haben sich auf beide so überkreuzt, flankiert, sag ich mal. In die Fresse, ja, war schon alles. Ich habe kein Ding. Na ehrlich? In die Fresse! Ich mir mal ein bisschen Energie aus, mich mit meinen Kollegen und Freunden jetzt sparen kann. war oh, sehr gut. Das heißt nur Training von Guan also würde ich mir irgendwie vorstellen wie son goku trainieren würde also mit gegen jemanden die am schuh kämpfen voll und kam ja mehr mitten in die fresse rein so ich mir echt das training mit son goku vorstellen 木の頃からあのベジータやうん。<笑> <ビックルさんと修行してた時のことを思い出しますね。笑> <お前がめさめさ泣いてたことか。え>? <笑> ピコ so it ich say you can at a ja mehr, in ja in Wellen <lacht> und kam er aus für die ganze Zeit kam ja am Jahr Wellen ins Meer und Stufe 40 nach dem von Trunks können die z krieger entsprechend trainieren und sich auf die Zeitbox vorbereiten, die in drei Jahren auftauchen sollen. Lass mich raten, drei Jahre sind vorbei. <lacht> Dieser Planet explodiert in fünf Minuten. <lacht> äh, weil nicht, zehn Folgen. In drei Jahren kommen die cyborgs eine Folge. <lacht> Noch her zu funktionieren, trafete einige besondere Vorkehrungen. <lacht> Ach. haben wir jetzt ein bisschen Zeit mit Vegeta, ja? Boah, ehrlich, äh, warte mal, wo westlicher Bereich mit vegeta alles klar Gut, so wie es aussieht da will ich aber nicht direkt weitergehen, oder wenn ich jetzt mit dem rede einmal そりゃ、お前さんのパワー und ja und muss. Gut, dann können wir uns mal auch um die mission das war da ist in der nächsten folge wir wahrscheinlich erst weitermachen mit der story oder keine ahnung Gott meinetwegen sieht man das Intro von Mecca mega Freezer und Trunks noch ein bisschen hier ja immer ein bisschen ändern. Wenn es euch noch nicht auffallen, ich habe schon fünf Intros. Wir haben noch gute Sachen geplant. Oh, guck mal da die Dinger scheinen auch irgendwie erst später zu spawnen. Einige von denen. Ich bin schon alles abgegangen, weil und da ja irgendwas hat wohl mal jetzt gesagt, aber ist egal. So, boom da können wir viel Fleisch herbekommen. Das ist schön, interessiert mich aber nicht. So warum ist mir noch angeschlagen? Ich will auch ein sowas ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Was geht? Hey Vegeta, netz T-Shirt. Warum stehst du was also rum? Sag nicht, dass du dich aus Angst vor den nicht mal bewegen kannst. Siehst du falsch, ich fürchte mich nicht von den Cyborgs. Und je mehr ich trainiere, desto mehr wird mir der Abstand zwischen den anderen und mir bewusst. Vielleicht ist Training nicht genug, um mit euch, äh, mithalten zu können. Deswegen mache ich mir Sorgen. Hm, so spricht ein echter Versager. Hast du nicht gerade noch rumgeahmt, dass du keine Super Saiyajin bist, Vegeta? Versager, ich will mich trotzdem anstrengen verbessern, selbst wenn ich zum Goku's Niveau nicht erreichen kann. Ja, reden kann jeder. Warum klären wir das nicht gleich hier? Ich zeige dir, dass ich mehr kann als nur reden bin ein bisschen angeschlagen dann sollte ich ein bisschen zurück tension an ja schön ich bin bereit wenn du es bist so müssen die dem quest ablaufen eine komposition direkt oben 31 Nur fast, hallo, fast. Oh ja. Äh, äh, äh. Was schon wieder am konnte In die Fresse. Der Schon leicht weg. Aber also nicht der eine Angst, die ich mal hergestellt habe, ne? so zielerfassungsmäßig ein bisschen war 60.000, dass ich wohl nicht gedacht dass du eine Chance gegen mich hättest oder tu dir einen Gefallen und gib auf, solange du es noch kannst. verdammt kann ich wirklich keinen Zeitchen besiegen. Hm, Kämpft gegen die Zeit, wenn du willst aber kommen wir lieber nicht in die Quere. In die Quere kommen was. Eigentlich ist das eine gute Idee. Ich muss Zeitungs nicht selbst besiegen. Ich muss ihn nur in die quere kommen, damit es für die anderen einfacher wird. Ich muss mein Training fortsetzen, und meinen Stolz zur Seite stellen, um diese Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Saiyajins zu überwinden. ja ist schon ein bisschen traurig, dass die Menschen nichts mehr reißen können. Nach der Saiyajin Saga ist schon ein bisschen ja, auf meinte endlich kapiert und ist verschwunden das ist alles foreshadowing irgendwie für einige events die später in der story vorkommen habe ich so gefühl ich habe jetzt schon welchen moment ich irgendwie zuspiele welche an der cyber sage auch passieren wird mit henschen an meiner meinung nach einer der epischsten momente das irgendwo so ein Ey. einmal ausruhen sicher ist sicher sicher ist sicher ist sicher ist sicher ist sicher, ist sicher, ist sicher, ist sicher okay dann dann noch mal zur sicherheit der frustrierte vegeta nein ja, uh, Upsala. Eine ganz andere anvisiert. Dem Ding. Tick tick tick. Mm, also das hier irgendwo in der Nähe. Ich war an. Oh. Da. man nicht Da. macht das ist um Super Saiyan zu erreichen, den den den mit aber nicht eins von diesen dingern suche ach schon wieder hier wo irgendwann muss ich da hier gegen irgendwas kämpfen habe ich so auch gefühl wo ne? oh, ist bestimmt hm, da unten irgendwo Wo bist du? Wo bist du, mein Sohn Mir ist gerade erst eingefallen, dass das mal ein Lied war. Hey. Jetzt dann noch mal nochmal grob teckern oder? Mein Gott. Oh, warte mal. Wo goldener Hirsch? Wurde eingetragen, mein das ist nicht ein Item, ich brauche, aber das ist wieder so ein D-Medaille. Ich hoffe, da würden jetzt nicht mehr noch irgendwie hinzugefügt. Da werden immer mehr hinzugefügt, oder? Da ja steht abgeschlossen, da waren 20, glaube ich, 30, 40. Ich hoffe, da kommen nicht im um Laufe der Story immer mehr erstmal ernsthaft wo ist der teil ich finde es nicht da war ich war von der falschen perspektive irgendwie angeguckt und dann finde ich da wieder nicht geht nee. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. da nein ist gut wie geht er kommt sein training immer näher im gegenstand macht schon bock hier durch die gegend zu fliegen durch die welt alles klar und wir gehen direkt zurück nein aber natürlich kommt jetzt irgendwas um das ist ein bisschen mehr. Ich bin ein bin da mag das nicht so... weg zu war das hat nicht weil ich war treffe euch habe oh, ich dich eigentlich nicht getötet? So. Ja, voll schwach. Wir sind, die Typen sind, wortwörtlich irgendwie Random Encounters, ey. Wie stark sind die? Wir sind auf fünf Stück. Genommen. Ja, wenn die benommen sind, dann kommt irgendwie so eine Szene anscheinend. Sieht voll krass aus, ey. Nur mal, nochmal... Äh. Ja. Da müssen wir mal irgendwie schaffen, ne? Die benommen zu machen, ey. Ja, voll unmöglich irgendwie. So, komm her. Wer hat mich, mich geschossen? Äh, äh. Boah, das ist so unfair, ne? Die können auch was machen, wenn die, wenn ich mich transformiere oder hier diesen Dings mache. So, komm her. In die Fresse. In die Fresse. Ja, schon tot. Ja, stelle ich jetzt so wie das war wortwörtlich nur ein random Kampf? Irgendwie musste jetzt nicht unbedingt sein, also als hätte ich irgendwie jetzt wäre ich irgendwie in so einen Typen reingeflogen auf der Karte. Das ist genau dabei ein exakt gleicher Kampf. Irgendwie das war vom Level er und so immer zwei oder drei so drohen noch dabei. Da, so, du. 取っ so. schöne Schrift darauf sind ja explodiert, irgendwie in der Serie, der erste. 300 ein paar Jahre wie für nicht, was es für ein bisschen verändert hat. Ich weiß nicht, was es für also, Mehr schon später. Ah, klettert. nicht Ich so Ich 急ぎ挑戦に聞いてみたらスーパー<笑> 決まりね。検討祈ってるわ。Ja als trainingspartner wie so ein hologramm oder was weiß ich hey, nur so ein roboter oder Alles klar. Hier ist der das kommt kakarotto tatakata kohäcker Joroko, ja, oh, und Bitte sag mir nicht, dass der exakt gleiche Kampf wie damals, dann wird das ganz schön heftig. er hat sich schon umgedreht kann ich auch hier meine sind aber gelb nicht mehr so aber sie sind in die fresse In die Fresse. In die Fresse. In den Rücken. Irgendwo rein. Da. Und den hier noch. Ja fast erledigt. Na irgendwann habe ich abgeschossen, vermuten Okay. から。Ich oh, を超える。カカロットあら、物足りなかったみたいね。きさま。 ちょっと何を3 okay wir ist gerade sehr schnell schwarz geworden Ich habe das werben abgeschützt also jetzt kommt der times gibt oder pass auf aber es kommt noch mehr wie geht training was mit piccolo und song an training oder irgendein training ha. Schon gern weiter, ich finde es gut, wenn die Story weitergeht. weiter steckt als unsere Training in der Hoffnung, noch stärker zu werden. zum Oku und in die anderen hingegen, oh, schwer schon abkochen. ち待って。じゃあねえだ。おなは <lacht> <digital> Ja, <lacht> Sehr gut. Ja, wir machen echt. Wir machen echt diese Filler-Episode. <lacht> Sehr geil. ja jetzt mal ganz ehrlich er könnte seine teleportation und dann könnten die einkaufen als zum teufel wenn einfach alle einkaufen fest, das allein zum goku fest dann kann er ja auch teleportieren also nein. für machen hat vorrang über ein Fahrlehrer. Ja, ich ein blöd, jetzt am ende der folge äh, ja, am ende dieser folge erst passiert aber okay äh, bei schwerer zwang fährst du gegen die uhr wenn du auf dem weg zum ziehen dann ist der ausweisung kontrollpunkt was sie äh. hm, aussteigen musik wechseln okay weil es wenigstens auf der straße kann ja nicht so schwer sein sehr ja, geil. Ja, Vorsicht! <lacht> oh, Vorsicht! Zum Goku am Steuer, sei Jin am Steuer. Ja, er macht doch schon mehr Bock. <lacht> ja. Sehr also Ich bin bis jetzt noch nichts getroffen, hab, ne? fand es ein bisschen schade, dass und Piccolo nicht ihre, ich, ich glaube, Sangoku hatte nächsten so irgendwie so ein hawaii glaube ich an und piccolo hatte irgendwie so eine, so eine cap hier auf oder so das war auch nicht schlecht wenn ich bisschen schade hat die klamotten nicht an aber ja okay war ja ein filler das ist so wichtig ja. musik wechseln kann ich übrigens nicht oder aussteigen habe ich ausprobiert aus dem weg irgendwie glaube ich ich kann nichts haben oder so ich bin schon so ja ich glaube ich tue einfach über die dinger rüber ja sind überhaupt nichts aber ich tue einfach mal so als könnte ich in die reihen fahren und bin voll stylisch ausgewichen oder so wie stylisch ich ausgewichen bin ja Okay. <lacht> Dann voll ins Gebäude rein. Oh! oh, oh. Ne? Nicht irgendwie voll irgendwie voll irrefahren in der Serie? <lacht> ja. sind Kino reinballern ja? Und sagen, was er wollte, war es war die beste filler -Folge von allen Animes überhaupt. dass son Goku und Piccolo Auto fahren mussten. Dann könnt ihr mir jede Anime, weiß nicht, Strand-Episode irgendwie so von erzählen? Irgendwie niemand toppt diese Fillerfolge, finde ich. wir haben unsere Autos geschrottet Däh. Däh. Däh. Ja. oder ich kann uns du so. Solite Hamburger Saltan Jetzt hat sie einen Grund, mal um zum Also jetzt ist das verständlich. Ja, trotzdem. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr wenn die uns mal ein bisschen Geld So, keine Ahnung, Bulma hätte irgendwie viel besser zu Zangoro gepasst, finde ich. Die kennen sich länger, weiß sie nicht? Wäre, wäre irgendwie viel besser gewesen, finde ich. sie sie sich sofort auf dem Weg zur Capsule Corporation. Oh. Oh, ほら、父に言われて<笑> Mit dem ich alle umfangen kann, alles klar. So, <lacht> F und jetzt freigeschaltet war mit materialien kann wohl mal dein fahrzeug bauen und verstärken du hast drei zonen f und e maschinen bauen und chips erstellen mit denen du maschinen verstärken kannst. Ah, Chips habe ich glaube ich schon nicht geschenkt mal freigeschaltet äh, und äh, ausschalten der zeit wo du mit Rad finden kannst bla bla bla schon checken irgendwie und da ist er wieder weg F ⁇ E-Fahrzeuge und... Und was? Zuko ging zurück nach Hause, um Chichi die gute Nachricht zu überbringen. Okay. Und ich würde sagen wir machen das ja so also weiter bis war auch habe ich das schon hatte die sachen schon glaube ich habe die gerade abgegeben oder war jetzt von dem auto fahren keine ahnung weil ich teil wenn ich hier schon hatte so Er sieht schon aus Boah. frau gehen mir nicht auf die nerven hm, rejoice, was will die denn jetzt schon wieder? hat. Ich うら、kann ah, が ich nicht interpretieren Okay, ich glaube, wir beenden den Part, <lacht> weil das schon wieder, weiß ich nicht, viel zu ja und ja. Gut, dann muss ich sagen, ich bin die Folge hier. In der nächsten Folge machen wir dann weiter hier mit Dragon Ball Z Kakarot. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.